Es gibt äh, ziemlich viele Designer, auch gute Designer. Und deswegen ist es besonders wichtig für mich, mich da zu positionieren und am Markt eben gut darzustellen. Es ist immer wieder toll. Also diese zweitägigen Seminare, die sind unglaublich intensiv durch die kleinen Gruppen und äh, da nimmt man immer ganz, ganz viel mit. Ich lerne hier sehr praxisnahe Marketing und das kann ich sehr gut auch umsetzen in meiner eigene Firma. Und wenn man das begriffen hat, dann ist die Realisation hinterher gar nicht mehr so dramatisch. Ja? Äh, außerdem ist ja immer die Hilfe im Hintergrund sozusagen. Ich kann ja jederzeit Christian Zeigwasser buchen. Und äh, damit haben wir auch so sehr viel Erfolg mit unseren Kunden gehabt. Und ich bin sehr begeistert. Alles in allem eine runde Sache. Mir ja, hat das sehr gut getan und gut gefallen.